Willkommen bei Obermatt Aktien investieren. Wir investieren heute in eine Top 10 Aktie von Obermatt wieder. Man findet sie jetzt auf der neuen Homepage unter Aktien, Top 10 Aktien. Wir finden hier vom 15. Januar Österreich und Schweden wurde gemacht, aber mich interessieren die Fokusmärkte, weil wir haben eine Liste der gesunden Anreizefirmen in Westeuropa publiziert. Gesunde Anreize, das sind Unternehmen, die sich in Branchen befinden, wo die Führungskräftevergütung, also die Vergütung für die Vorstände, vernünftig ist. Wir haben auch Unternehmen ausgeschlossen, die exzessiv vergüten. Ich fühle mich wohler bei Unternehmen mit gesunden Anreizsystemen und deshalb investiere ich hier gern. Schauen wir an die besten zehn Aktien gesunde Anreize Westeuropa mittelgroße Unternehmen ich gehe mal ganz runter zur kombinierten Anlagestrategie weil da sehe ich immer alles aufs Mal da wird alles gleichzeitig berücksichtigt Sie erinnern sich vielleicht, ich bin nicht so überzeugt von den französischen Autos, also Peugeot fällt aus, aber hier finde ich einen deutschen Automobilzulieferer, Leoni. Der hat mir sehr gut gefallen, Multiversorger, momentan nicht so überzeugt, Chemie habe ich auch schon im Portfolio. Was mich auch noch interessiert hat, ist Lebensmittel, Einzelhandel und es stellt sich heraus, dass diese beiden Unternehmen ein Merger planen. Die kommen also zusammen. Das finde ich äh, interessant und das möchte ich weiter versorgen, aber zurzeit äh, noch nicht hier investieren. Ich habe mir also Leoni genauer angeschaut. Ich sehe hier, dass sie aus einer Zeit mit schlechten Leistungskennzahlen kommen, also aus einer Zeit mit äh, unattraktiven Werten für die Investier Investierung. Und jetzt äh, sieht es so viel besser aus. Das sieht man auch im... Bereiche der werteränge der Value-Ränge. Wir haben hier ein sehr ausgeglichenes Bild, das zu einem Gesamtrang Value von 100 kommt. Das ist doch sehr viel und sehr erfreulich. Auch Wachstum ist wieder zurückgekommen nach schwierigen Zeiten hier und wir sind auch nicht besonders schlecht gestellt für die Verschuldung mit einem Gesamtrating von 72. Was mich aber besonders überzeugt hat, wenn ich nämlich hier hineingehe. Bei Leoni, dann sehe ich ein Unternehmen, das sehr stark äh, im Bereich Elektrizität äh, angesiedelt ist. Man sieht hier unter Produkte an, Anwendungen, Bordnetze und Komponenten, überall Elektromobilität, an das glaube ich, ich bin ja ein begeisterter Tesla-Anhänger und äh, ich sehe, dass auch Fahrzeugleitungen, also auch in, in, der, Öf, äh, in, also in, der, in der Übermittlung von äh, Elektrizität hier Leonie stark vertreten ist. Ein Unternehmen, das ich denke, gern im Portfolio haben möchte. Ich habe es also gekauft und man sieht das hier äh, in meinem Internetbanking. Leoni Namen gehört mir nun. Die Angaben hier verstehe ich nicht ganz, weil ich habe es gerade gekauft. weiß nicht, warum man hier schon einen Verlust machen kann. weiß auch nicht, vielleicht ist das möglich. Auf jeden Fall habe ich es gekauft zu 30,77 Euro. Schauen wir, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei Investieren mit Obermat und bis zum nächsten Mal.